Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Retro Panda Quetzig-Folge. Und heute habe ich euch wieder zwei Spiele. Spiele rausgesucht, die von euch gewünscht wurden, vorweg, wie immer, wenn ihr Wünsche für ein besonders schlechtes oder nerviges Spiel habt, egal ob 8 oder 16-Bit, haut es meine Kommentare rein, ich schreibe mir alles immer auf so eine lange Liste und arbeite das dann irgendwann ab und äh, das Spiel hier hat sich der Italy gewünscht, äh, viele Grüße an dich an dieser Stelle und zwar Xena auf den Game Boy Color. In den 90ern habe ich Xena, wie ich glaube wahrscheinlich die meisten von euch, sehr gerne geguckt. Ich habe es aber auch jetzt wirklich jahrzehntelang nicht mehr geschaut. Und ich habe das Gefühl, es ist wahrscheinlich relativ schlecht gealtert. Ja, und Titus Software hat in 2001 dieses Spiel zu der Serie veröffentlicht. Ich bin etwas verwundert, dass es erst 2001 erschienen ist, ehrlich gesagt. Weil ich dachte, dass da wahrscheinlich so der Xena-Hype so großmäßig... Durch war. Also für mich ist das immer so ein Phänomen, Mitte der 90er bis Ende der 90er. Aber ich kann mich natürlich auch irren. Vielleicht war auch da die Lizenz etwas günstiger. Ich weiß es nicht. Irgendwas was soll das Spiel schlecht sein? Ja, Titus ist ja leider so für mich so ein bisschen das, quasi das LJN der Gameboy-Spiele. Also die haben viele Spiele rausgebracht, aber die meisten sind ja leider nicht so geil. Und wir werden ja gleich begrüßt. Dramatische Musik natürlich. Wir haben hier sogar Spielstände. Okay, wir können hier einen Namen auswählen. Wie immer gehe ich komplett blind in diese Spiele rein. Ich checke immer vorher natürlich so ein bisschen, ob die jetzt wirklich, ich sag mal, würdig für diese Serie sind. Also ob die jetzt wirklich einen eher nicht so guten Ruf haben. Ich habe hier über das Spiel gemischte Rezeptionen irgendwie gefunden. Deswegen bin ich mal gespannt, was uns hier erwartet. Okay. Äh es scheint... Ein, eine Art Adventure Spiel zu sein, ich bin da etwas verwirrt oder verwundert, ehrlich gesagt, ich habe eher so ein Action-Plattformer oder sowas irgendwie ähm, erwartet, okay, Top-Down, gut, ähm, jup, das ist Xena, kann man mit etwas Fantasie erkennen, ist natürlich die, oh, Limitierte Farbpalette, okay, das ist Sumpf, gut, ich dachte, das wäre Rasen, ehrlich gesagt, das ist Wasser. <lacht> okay. Xena kann gar nicht schwimmen anscheinend. Wissen wir das? Okay, egal ob Sumpf oder Dings. Territorium des Bären. Okay. Ich bin mal gespannt. Habe ich irgendein Schwert oder sowas? Was ist Das A-Button ist wahrscheinlich springen. B-Button ist momentan nichts. Okay. Xena hat keine Waffe? Okay. Finde ich etwas seltsam, ehrlich gesagt. Okay. Hi. Ähm, grafisch kann man nicht viel sagen. Der Stil. Okay, ich bin jetzt kein Riesenfan davon, ehrlich gesagt. Kannst du nicht weiter machen? Okay, es sei äh, bei den Parzen findest du einen Wert von Gegenstand für dein Abenteuer. Okay. Ich muss zu den Parzen. Dann mal gucken, wo die sind. Und wahrscheinlich hier irgendwo. Der Sumpf. Jupp. Yep. Muss ich hier was? Gibt es hier eine Karte? Nö. Tut mir leid, ihr braucht fünf Diamanten, um eure Heimat zu retten. Okay, ich habe einen Select-Taste gerade gedrückt. Okay, cool, cool. Hier geht es nicht weiter. Hier geht es auch nicht weiter. Oder muss ich hier über den Sumpf springen? Nee. Okay. Hä? Okay, also in Sumpf kann ich nicht. Oder muss ich hier so überspringen? Ich dachte, ich kann schräg springen. Kann ich natürlich nicht. Okay, ich ich habe sogar Leben verloren, schon einige. Wir können also nur in einer Garlinge springen. Ähm. Okay. Ähm. Ich stelle mich öfter mal blöd an. Ähm, ich will jetzt halt jetzt nur kurz spielen, äh, bis ich mal das Kampfsystem hier kennengelernt habe. Ja, ja, bla bleib, bla, bleib, hier. Ja, ich muss das Schwert suchen. Okay, bla bla bla bla. So, ich gehe jetzt hier mal hier und jetzt gehe ich mal nach unten einfach. Weil ich habe das Gefühl, im Sumpf komme ich nicht weiter. Ah, okay. Bin ich jetzt hier bei dem Parzen? Abfahrt auf den Stromschnellen. Nee, will ich nicht. Da brauche ich... Also, es scheint sehr abenteuermäßig aufgebaut zu sein. Was, was ich schon mal einen sehr coolen Ansatz finde, weil... Ah, da ist ein Schwert. Ha! Es ist, ist da. Ähm, was natürlich schon zu der Serie irgendwie passt. Ne? Besser als irgendwie so ein Action-Plattformer. Okay. Also die, die äh, Dynamik der Kämpfe kommt jetzt nicht rüber. Aber es könnte schlimmer sein. Mal gucken, wo ich hier zu meinen ersten Gegner komme. Ja gut. Ähm, vom Anspielen her ist, ist es bei so einem Spiel natürlich immer schwer zu sagen. Ob es gut ist oder nicht. Deswegen... Das hier sieht wieder original wie Zelda aus, ne? mit den Bäumen hier und so weiter, also da haben sie sich schon im Extrem inspirieren lassen. Das ist der böse Hasen? Nö. Doch, sie verletzt mich. Kennt ihr noch die Folge, wo Xena gegen die Hasen gekämpft hat, die anscheinend irgendwie auch gar nicht irgendwie zurück angreifen? Spannend. Ich weiß es natürlich nicht, was hier noch kommt. Aber, Ersteindruck ist eigentlich, ist es nicht komplett Mist, aber auch nicht gut. Also, ich frage mich, warum hier ein System mit verschiedenen Leben irgendwie ausgewählt wurde. Bin ich nicht so der Fan. Ähm, ich weiß nicht. Wie gesagt, bei solchen Spielen ist es immer schwer, die einfach nur anzuspielen, weil die natürlich durchaus hoffentlich viel Spieltiefe bieten. Ähm, also, lieber Italy. Komplett katastrophe finde ich es ehrlich gesagt nicht. Es könnte was sein, aber ich glaube, man muss sich da echt mal so ein bisschen reinfuchsen und reinarbeiten. Bringt irgendwie sonst nichts. Aber dann kommen wir jetzt mal zum nächsten Spiel. Und das ist Shakfu auf den Game Gear. Das hat sich der liebe Patrick gewünscht an dieser Stelle. Viele Grüße an dich und vielen Dank für den Wunsch. Ja, das Spiel ist ja so berühmt berüchtigt. Es ist ja damals auf so gut wie allen Konsolen der Zeit erschienen und hat, glaube ich, auf keiner Konsole irgendwie einen guten Ruf. Ich habe jetzt hier gerade mal die Game-FAQ-Wertung für die Game Gear-Version irgendwie gecheckt und so, dieses ist wirklich anderthalb Sterne. Und das ist eigentlich ein sehr schlechtes Zeichen. Und das Spiel an sich ist, ist ja auch so ein ganz kurioses. Denn dieser Schack, das war ja damals ein berühmter Basketballer, und äh, der war berühmt und Fighting Games waren be bekannt und äh, ja auch beliebt. Und also hat man dann einfach diese beiden Sachen verschmolzen. Obwohl es nämlich keinen Sinn macht. Also wir sind diese andere Version, die sehen ja wesentlich noch schön aus. Die Game Gear Version hat noch nicht mal das, glaube ich. So, dann gucken wir mal. Ach, wir, wir spielen einfach mal auf Schack. Ne? Ähm, es kann natürlich auch sein, dass die anderen Versionen irgendwie mehr ähm, Kämpfer haben. Wir spielen jetzt hier gegen Schack. Also gegen uns selber. Also die Grafik, gut, es ist, ist, ist halt der Game Gear. Wir, was, was will man erwarten? Steuerung geht eigentlich auch. Es sind natürlich nur zwei Knöpfe. Ich, es wirkt sehr, ähm, ich sag mal, verzögert. Also, es ist wirklich, als ob ich Steuerung laggen würde. Ich habe jetzt ja gerade auch irgendwie einen Special Move gemacht, keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Also, ich bin kein Fighting Game Experte. Ne? Leute, die hier schon den Kanal länger schauen, wissen das natürlich. Und ähm, deswegen ist das bei mir eher so ein bisschen button und aufs Beste hoffen. Ich, meine Strategie ist immer so ein bisschen Springen und äh, Sprungkick irgendwie zu machen und in der Hoffnung, dass das dann irgendwie was bringt. Ja, ich weiß nicht. Also, auch hier die Grafik an sich... Finde ich jetzt persönlich gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Also da habe ich äh, schon ein schlechtes auf den Game Gear gesehen. Vor allem auch die Farbauswahl geht eigentlich in Ordnung. Nur halt Steuerung. Die ist nicht komplett verzögert, aber so ein ganz bisschen. Wisst ihr? So, so ein, eine halbe Sekunde eher weniger. Und das verwirrt dann natürlich schon. Okay, es ist jetzt hier so ein kleiner... Ich glaube, da gibt es sogar ein Universum dazu. Ich bin mir gerade irgendwie nicht wirklich sicher. Der Kleine ist ziemlich gut. Oh. Also die Schwierigkeit, die steigt hier aber jetzt gerade extrem. Vor allem, wie gesagt, hat der irgendwie eine Waffe, die jetzt irgendwie so lang ist. Dann hat er jetzt eine kleinere Hitbox und eine größere Reichweite. Das ist irgendwie unfair. Habt ihr den Schaden gesehen? Also hier, okay, anderthalb Sterne heißt es bei Game GameFAQH eigentlich so Ausfall Sehe ich hier nicht. Also das ist natürlich, ne, die anderen Versionen sind natürlich nicht gut. Und das ist natürlich hier so, so eine Version auf den Game Boy oder auch Game Gear natürlich unterlegen, ne? Das liegt natürlich schon allein daran, dass ihr nur zwei Buttons habt. Und natürlich so ein Fighting Game davon lebt, ich sag mal hier... Was ich halt damals länger gespielt habe, ist Street Fighter 2 Turbo, wo ihr halt die sechs Knöpfe habt mit ähm, starken Schlag, äh, schwachen Schlag und so weiter. Ne? Das fehlt dir natürlich und deswegen ist das natürlich sehr simpel. Meistens wie hier in dem Fall ein Schlag eintritt. Das beraubt euch natürlich vieler taktischer Optionen. Und äh, gerade so ein Fighting Game, das sind ja nicht nur die Reaktionen, sondern auch wirklich die entsprechende Taktik. Ähm, aber. Fürs Portable, also ich wüsste jetzt nicht, warum man jetzt diese Version unbedingt spielen wollen würde. Aber hätte ich jetzt als, oh, ich würde gerade, hätte ich jetzt als Kind jetzt nur den Game Geek gehabt, hätte ich jetzt diese Version unbedingt haben wollen. Ich glaube auch nicht unbedingt. Aber das ist, glaube ich, so ein bisschen so das Problem des Genres auf diesen portablen Systemen. Ne? Ich weiß nicht, wie ich hier gewonnen habe. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal, wie weit ich hier komme. Okay, jetzt kommt hier so eine Cat Lady. Auch die ist klein. Okay, das kommt auch hin, weil ich glaube, hier der Shaq der, der O'Neal heißt er, glaube ich. Wenn ich das richtig im Kopf habe, das ist ja, glaube ich, auch in echt so ein 2,20 Meter Mensch oder sowas. Keine Ahnung, wie groß da ist. Auf jeden Fall ist es irgendwie wahrscheinlich drei Köpfe größer als ich. Boah, okay. Also, <lacht> ich würde sagen, die Schwierigkeit steigt sehr, sehr, sehr schnell. Ähm, uff, aber okay. Okay. Ach du Scheiße. Also die macht hier einen Special Move nach dem anderen und klatscht mir hier richtig viel Schaden rein. Alter Falter. Aber auch hier, es geht eigentlich. Ich weiß, <lacht> es ist eigentlich, äh, Retropana quält sich und ihr wollt natürlich hier sehen, wie ich hier an Spielen verzweifle, weil sie einfach so schlecht sind. Aber auch das, so schlecht finde ich es halt nicht. Man kann sich darauf einlassen, es hat halt diese typischen Probleme des Genres auf dem System was Richtig mies ist es eigentlich, also schon nicht gut, ich muss es nicht unbedingt haben, auch nicht unbedingt für meine Sammlung, aber es geht eigentlich. Trotzdem ihr beiden, vielen Dank für eure Wünsche und ich hoffe euch hat das Video gefallen und ich wünsche euch noch viel Spaß und einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal. Macht's gut ihr Lieben.